Heutzutage hat ja jeder schon mal von einem Virus oder Ransomware gehört und jeder weiß, dass Passwörter eigentlich grundsätzlich zu kurz gewählt sind. Ich denke, ich muss nicht mehr groß was dazu sagen, dass uns die IT-Sicherheit im heutigen Leben ziemlich eingeholt hat. Aber ein Thema, von dem wir noch ziemlich unberührt geblieben sind, ist das Thema der Hardware-Sicherheit. Ich bin Johanna, ich forsche seit mittlerweile mehr als vier Jahren in der TU München im Bereich Hardwaresicherheit. Und ihr fragt euch vielleicht jetzt, warum habe ich davon noch nie gehört? Oder was ist Hardware-Sicherheit eigentlich? Und dafür müssen wir wissen, was ist eigentlich Hardware? Hardware ist an einem Computer oder an einem Handy oder einem anderen Gerät das, was man anfassen kann. Für uns spannend sind da zum Beispiel die Prozessoren, die Recheneinheiten. Wir nennen sie auch Chips. Das sind diese kleinen schwarzen Kästchen, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt, wenn ihr im Computer reinschaut, auf dem Board drauf. Und auf diesen Chips läuft die Software. Die Software führt irgendwelche Befehle aus, zum Beispiel für ein Betriebssystem. Oder zum Beispiel um ein Programm für einen Sensor in einem Auto, das autonom fährt, zu steuern. Und bis jetzt haben wir immer Angst, dass in der Software was passiert, also dass unser Betriebssystem gestört wird, dass unser Auto gestört wird. Verständlicherweise ist eine große Sorge. Wenn es jetzt soweit ist, sagen wir, es wurde eine Schwachstelle gefunden, dann kommt normalerweise irgendwann, hoffentlich nicht zu lange hin, ein Patch, also ein Update und die Sicherheitsdücke ist wieder geschlossen. Das heißt, wir können unseren Computer normal nutzen, wir können unser Auto wieder fahren, alles ist super. Bei Hardware-Sicherheit ist das irgendwie ähnlich. Die Schwachstellen zumindest, die haben wir da auch. Aber das mit den Updates, das funktioniert da nicht ganz so einfach. Denn eigentlich müssten wir das komplette System, also den Prozessor, austauschen. Und das zu machen, ja, woher kriege ich den neuen Prozessor? Kommt ihr dann bei jeder Schwachstelle einfach neu in der Post? Leider noch nicht, ne? Einen bekannten solchen Fall hatten wir in 2018 mit zwei schlimmen Sicherheitslücken namens Meltdown und Spectre, die eigentlich damals jeden aktuellen Prozessor betroffen haben. Als das klar wurde, haben die Betriebssystemhersteller angefangen, Updates bereitzustellen, die das Risiko minimieren sollten, dass die Schwachstelle ausgenutzt werden kann. Eine echte Lösung dafür gibt es aber eigentlich nicht. Die einzige Lösung ist, einen Prozessor zu nutzen, der die Schwachstelle nicht hat. In dem Fall war das natürlich eher aus Versehen. Das war ein Designfehler. Wie ist das denn jetzt, wenn ich eine Schwachstelle gewollt in einen Chip reinbringen muss? Wie würde das gehen? Und dafür einen kurzen Exkurs in die Welt des Chip-Designs. Wenn wir in Deutschland einen Chip fertigen wollen, dann geht das ungefähr so. In einer großen Firma setzen sich ein paar Ingenieure zusammen und wahrscheinlich ist es eher ein großes Team aus Ingenieuren und überlegen sich, was die Funktion des Chips denn sein soll. Sie erstellen ein Design und kaufen vielleicht auch noch von extern ein paar Designs dazu, das sind dann ja zum Beispiel so standard -Schnittstellen wie HDMI. Im nächsten Schritt wird das Design für die Fertigung in eine HDL-Beschreibung übersetzt, auch Layout genannt. Dazu muss man wissen, ein Chip besteht aus ganz vielen ganz kleinen Teilen, wir nennen sie auch Logikgatter. In einem Design könnte es dann mehrere Millionen davon geben und die sind irgendwie vernetzt. In der Fertigung ist es so, dass diese Logikgatter in Silizium reingeätzt werden und weiter oben mit Metall verbunden werden. Desto kleiner wir diesen Prozess hinbekommen, desto schneller ist am Ende auch unser Chip. Diese modernen, neuen, schnellen Technologien können wir aber leider in Deutschland nicht fertigen. Das wird normalerweise in Asien gemacht. Also wird das Layout an eine Fabrik in Asien geschickt und ein paar Wochen später kriegen wir dann hoffentlich unsere Millionen Chips zurück und bauen diese fleißig in irgendwelche Autos oder Computer oder Handys ein. Wenn man jetzt, so wie ein Virus in ein Programm, etwas Bösartiges in einen Chip reintun möchte, dann hat man dafür ein paar Optionen. Entweder könnte es sein, dass in der eigenen Firma ein Mitarbeiter etwas Böses einbringt, oder in dem extern eingekauften Design könnte etwas Bösartiges enthalten sein, oder es ist möglich, dass in der Fabrik, da wo der Chip gefertigt wird, was Bösartiges reinkommt. Das hört sich jetzt so einfach an, aber so leicht ist es natürlich nicht. Das ist natürlich sehr teuer und sehr aufwendig. Aber wenn man überlegt, wie viele Leute man damit trifft, dann ist es schon wieder ganz schön spannend. Wenn wir mal nachdenken, wenn ich jetzt ein Passwort knacke von jemandem, dann ist es eine Person, die ich damit geschädigt habe. Wenn ich ein Virus schreibe, dann sind es wahrscheinlich schon mehrere, die diesen Virus abbekommen. Wenn ich jetzt aber schaffe, einen Chip abzuändern, der in die Hälfte aller Handys in Deutschland eingebaut wird, dann ist die Menschenmenge, die betroffen wird, einfach riesig. Und dazu können wir nicht mehr richtig updaten. Vielleicht fragt man sich jetzt, okay, was kann ich jetzt dagegen tun? Naja, persönlich gar nicht so viel erstmal, das muss erstmal der Hersteller machen. Und der hat da ein paar Möglichkeiten. Zum Beispiel kann er den Chip verifizieren. Das heißt, der Chip kommt zurück aus der Fabrik und der Hersteller macht ihn erstmal auf, schleift ihn ab, fotografiert ihn ab, stellt alles wieder zusammen und fängt dann mit der Schatzsuche an zu gucken, was ist da eigentlich drin, was tut dieser Chip jetzt wirklich und tut er bitte nur das, was ich wollte und nichts anderes. Er könnte jetzt den Chip auch absichern. Ich meine, Verschlüsselung kennen wir aus E-Mails, aus Software und das geht auch für Hardware. Da wäre es dann so, dass man in der Firma selber das Design verschlüsselt, weiterschickt, irgendwann einen Chip zurückbekommt und den mit einem geheimen Schlüssel entschlüsselt, dass man den Chip ganz normal nutzen kann. Jetzt kommt ganz schnell die Frage auf, warum fertigen wir nicht einfach in Deutschland? Und das fände ich super cool. Ich hoffe, da kommen wir auch wieder hin. Aber so eine Fabrik ist extrem teuer. Und sie ist nicht nur extrem teuer, sie ist extrem ungeheuerlich unvorstellbar teuer. Und selbst wenn wir eine hätten, hätten wir nicht die Mitarbeiter, die wissen, was sie in dieser Fabrik tun sollen. Uns fehlt also Infrastruktur und Wissen. Und das ist ein Riesenproblem. Gut, jetzt kommt vielleicht trotzdem die Frage, okay, ich möchte persönlich was tun. Und da ist natürlich gut, wenn man einfach Bescheid weiß, dass es dieses Problem gibt. Zum Beispiel beim nächsten Mal einen Computer kaufen oder wenn man sich vielleicht eine neue Kamera kaufen möchte oder sonst irgendein Gerät, kann man ja mal gucken, wie seriös der Hersteller ist, wie er in den letzten Jahren mit Sicherheitslücken umgegangen ist und vielleicht auch mal Sicherheit fordern. Natürlich ist es auch gut, wenn man ein bisschen Nachsicht hat, dass solche abgesicherten Geräte vielleicht ein bisschen teurer sind und im aller allerbesten Fall wäre es natürlich, wenn man selber anfängt, Hardware sein und Sicherheit zu machen.